Ja, hallo liebe Freunde des Waldes, Naturliebhaber, Sonntagsspaziergänger, die den Naturraum gerne für ihre Erholung benutzen. Öfters, wenn ich hier entlang laufe, so, überkommt mich ein mulmiges Gefühl, wenn ich einfach den Einzugsraum hier betrachte und frage mich auch, wann das alles irgendwann ähm, so ein Ende hat, weil ich schon gerne einfach den Wald genieße und hier mich gerne aufhalte. So. Und ich würde mir wünschen, dass sich vielleicht uns Leute, die es genauso sehen, uns irgendwo anschließen oder die Kräfte bündeln und da mal in sich gehen, was der Wald ihnen wert ist und ob es wirklich wert ist, das hier alles aufzugeben. Also kann ja jeder in sich gehen, in sich hineinspüren und ich würde mich freuen, wenn da Leute mitkommen und uns unterstützen würden, den Laudenbacher Wald zu retten.